Ja hallo liebe Silke. Ich ja hallo liebe dich. Sabine. Und ich freue mich, dass du äh, dich ähm, für mein Interview äh, für, oder für ein Interview ähm, bereitstellst, weil du natürlich auch eine Mama bist, so wie ich und auch eine Oma. Ja. Und beide haben wir wahrscheinlich so dasselbe Ziel, dass es unseren Enkelkindern einfach äh, in dieser wunderschönen Welt mal besser geht als uns. <lacht> wo wir doch immer alle so fleißig gelernt haben. Und du bist ja auch noch Lehrerin geworden. Liebe Silke, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du genau? Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin in erster Linie wirklich Mutter und Oma. Das habe ich immer betont als erstes. Bin ähm, ja zweifache Oma. Mein Sohn hat mich äh, vor vier Jahren und einem Jahr so ja beschenkt quasi. Also ich habe das nie geahnt, dass das so, so toll ist, ja. Oma zu sein. Ich habe das immer im Kollegenkreis, die haben da immer so geschwärmt von und ich konnte das irgendwie nicht nachvollziehen, <lacht> bis es auf einmal hieß, du bist Oma. Ja und ich bin äh, auch gleichzeitig Lehrerin. Ich bin eigentlich ähm, von Hause aus Gymnasiallehrerin, war viele Jahre am Oberstufenzentrum und ähm, habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich Geschichte und Sport studiert, ging damals in der DDR nicht anders, äh, weil ich unbedingt was mit Sport machen wollte, bin dann ähm, aber irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass Geschichte unterrichten mir nicht gut tut und ähm, habe dann einen Antrag gestellt, dass ich halt nur noch Sport unterrichten möchte und äh, das ging nicht äh, weil ich bin halt ein Lehrer mit zwei Fächern und muss zwei Fächer unterrichten und äh, alles das, was ich damals im Sport geleistet habe für die Schüler war plötzlich dann null und nichtig und äh, ich habe dann bin dann zwei Jahre äh, in den Sonderurlaub gegangen und äh, hatte dann die Chance an der Grundschule nur Sport zu unterrichten. Was war Natürlich, denn der Weggrundgeschichte nicht mehr? Äh, ja, weil ich habe sonntags an den Vorbereitungen gesessen und mir ging es nicht gut. Und zu dieser Zeit hatte ich auch schon äh, eine Ausbildung gemacht als Mentaltrainerin und äh, ja auch versucht herauszufinden, was ist eigentlich mein Weg, was, was tut mir gut, was kann ich den Menschen weitergeben und... Äh, und das ist mir zunehmend schwerer gefallen, den Kindern oder den Jugendlichen immer wieder von den Kriegen zu erzählen, von den schrecklichen Sachen, die da passiert sind und das immer und immer wieder aufzurollen und ja, sie dafür eigentlich auch empfänglich zu machen. Und ich dachte, worum geht's hier eigentlich? Ja, weil so können wir eigentlich keine Zukunft kreieren, wenn wir immer und immer wieder in dieser Geschichte umher stochern und uh, uns dafür verantwortlich machen und uh, die Schuld zum Teil auf uns laden, obwohl wir ja da überhaupt keine Schuld dran tragen. Also das ist ja auch so ein Thema. Genau. Ja und habe dann für mich entschieden, das tut mir nicht gut und das mache ich nicht mehr. Und uh, ja, und dann kam dieser Entschluss, das nicht mehr zu machen. Natürlich hatte ich im Hinterkopf, uh, ich könnte in die Selbstständigkeit gehen, und dann nur noch die Dinge machen, die mir Spaß machen, also Coachings, Metalltraining, ähm, Nordic Walking habe ich, äh, gebe ich seit 17 Jahren und... Oh, wunderschön, ja. Ja, aber es ist halt quasi nicht aufgegangen, weil ich dann in, in so ein Loch gefallen bin, so eine klassische Depression, dann ausgebrütet habe. Verlustängste, Panik vor der Zukunft und ja, dann hatte ich zwei Jahre zu tun. Und dann ging die Ehe quasi auseinander, wie es so ist, wenn man sich äh, versucht selbst zu finden. Ja, und dann äh, war die Notwendigkeit groß, wieder äh, ja einen Job zu machen bzw. Geld zu verdienen. Und ähm, ich liebe Kinder und ich mache gern Sport und ähm, ja, und da kam mir das sehr gelegen, nur Sport in der Grundschule zu unterrichten. Aber was das bedeutet, das habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht geahnt. Also bin jetzt inzwischen sieben Jahre an der Grundschule, ähm, habe inzwischen auch eine erste Klasse eingeschult bis zur dritten Klasse. Die sind inzwischen schon fünfte Klasse. Hat mich drei Jahre wirklich viel, viel Nerven gekostet. Weil, äh, Wie viele Kinder hast du im Verbund in der Klasse? Es, es waren tatsächlich nur 22, aber drei Kinder, drei Kinder drin, die in meinen Augen nicht beschulbar waren und die, die mir ein Jahr wirklich das mir und der Klasse das Leben zur Hölle gemacht haben. Und äh, wo ich immer wieder auch an Grenzen gestoßen bin, an Grenzen, also an bürokratische Grenzen. Es hat mir fast niemand geholfen. Also. Die Schulleitung stand immer hinter mir, aber irgendwo sind denen auch die Hände gebunden. Nach der ersten Klasse konnte ich zwei zurücklassen, die dann die erste Klasse nochmal wiederholt haben, aber schließlich auch heute nicht mehr an der Schule sind, sondern in speziellen Einrichtungen, was ja auch Ausdruck dessen ist, wie schwierig die waren. Und ein Jungen musste sich noch ein Jahr mit rumschleppen und die, also wirklich rumschleppen, das ist so auch gemeint, wenn ich das so sage. Und der hat uns noch mal ein Jahr Viele, viele Nerven gekostet. Und wie, wie, wie, wie empfindest du das, wenn du solche Kinder hast? Es ähm, ähm, geht ja bestimmt doch auch ähm, an die Nieren oder ans Herz, ähm, wenn die so, so sind, wie sie sind. Ähm, ja. Was was ähm, wie sie, empfindest du das mit den Eltern im Verbund? Siehst du da irgendwo, dass da hat der, äh, wo hat der seine Burg? Hat er sie bei dir gehabt oder oder die die drei oder haben sie sie eher zu Hause gehabt oder wie siehst du das insgesamt, wenn man solche Kinder betreut? Ja, wirklich ähm, eine große Herausforderung, weil die Kinder haben zu Hause diese Burg nicht. Und du versuchst sie ihnen zu geben, aber die wird dann in in zu Hause immer wieder eingerissen. Mhm. Also dieses Vertrauen, dieses Verständnis, was ich dort als Lehrerin gemacht habe oder mache, ist nicht da. Also ein Beispiel, ich habe die kleine Schwester von dem einen Jungen jetzt in, in einem Fach und die meint, ja, Mama kann sich gar nicht vorstellen, dass du dich so verändert hast. Also ich, ich war die Böse quasi und, und das Mädchen liebt mich, weil, ja, die Kinder lieben mich fast alle, ja, weil ich einfach wirklich versuche, das Beste für die Kinder auch, ähm, ja, herauszuholen und, und das Beste und das Gute auch in ihnen sehe und ähm, da stoße ich halt an meine Grenzen und natürlich versucht man die Eltern ins Boot zu holen, aber wenn, wenn man da an Grenzen stößt, ähm, das ist schon wirklich schwierig. Und die Frage ist halt, ich habe 22 Kinder und jedes Kind, jedes Kind von diesen 22 hat ein großes Bedürfnis nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit. Und dem, also das war mein mein schwierigster Part in der ersten Klasse, dem gerecht zu werden. Das ist heute auch noch schwierig, heute kann ich das schon besser handeln, aber jeder hat sein Thema, jeder hat sein Päckel. Und auch da, wo die die Eltern, wo das ein gutes Elternhaus ist, ist ein gutes, ein, ohne das jetzt zu bewerten. Aber die haben auch ihre Themen und die Kinder kommen auch zum Teil mit Fragen, mit ähm, Defiziten. Und das ist so ein Riesenakt, den, den man als Lehrer dort äh, bewältigen muss oder bewältigen darf. Das ist unfassbar. Mhm. Aber es so. ist ja jetzt auch wirklich diese Zeit, dass die Kinder uns ja aufmerksam machen. Wir wollen das so nicht mehr. Und ja. Ist ja, Es ist ja die Zeit, äh, die, ähm, äh, wo wir jetzt natürlich etwas machen dürfen, damit es ihnen einmal besser geht. Sie wollen diese Sachen nicht mehr so haben. Du hast ja. es ja auch ja. schon immer mal, dass du gesagt hast, ähm, du willst keine Geschichtslehrerin mehr sein. Das finde ich total klasse. ja. Und ich wollte auch keine Krankenschwester mehr sein, weil ich die ganzen kranken Menschen um mich herum mir einfach auch nicht gut getan haben. Und es war auch wirklich in meinem Herzen, wenn die Kinder krank waren, war das, ist es ja noch viel schlimmer. Ne? Und äh, ich bin jetzt wirklich, kann ich ja mal kurz erzählen, in eine Gruppe gegangen, wo man, äh, wo ich hoffte, dass ich die Eltern ein bisschen aufwecken kann, äh, die vielleicht auch eine Möglichkeit sehen, äh, vielleicht für mein Buch, ja, äh, sich da drin zu, äh, zu zeigen, was, was machen sie und so weiter. Und diese Kinder hatten alle Dinge, hatten die Diagnose ADHS, ADS. Also, ich bin regelrecht rausgeschmissen worden. Die wollten wirklich in dem Programm bleiben. Sie gehen einfach nicht da raus. Hm. ist einfach wahrscheinlich äh, für sie, sie sind jetzt dort, bis dahin sind sie gekommen, jetzt sind die Kinder. Mit den äh, mit den medikamenten eingestellt jetzt sind sie ruhig jetzt äh, können sie wieder vielleicht das muss sehr sehr anstrengend sein du wirst das kennen und ähm, etwas verändern wollten sie jetzt nicht die sie sitzen richtig fest du merkst das richtig eigentlich sind sie verzweifelt aber die sitzen richtig fest in ihrem programm und ich bin einfach aus dieser gruppe wieder raus ich, ich werde angemacht so wie du das auch gesagt hast, die Eltern, die machen einfach denn nicht mit. ja Und ich habe äh, so viele glückliche Kinder gesehen, die auch zum Beispiel zur Kur gefahren sind, weil sie abnehmen wollten, also sollten abnehmen aus gesundheitlichen Gründen. Und dann machen die dort alles für die Kinder, das ist so toll. Und kommen die zurück nach Hause, in ihr Zuhause geht es ja wieder so weiter. Und dann haben wir den Jojo-Effekt. Ja. Und ähm, aus diesem Kreisel müssen wir raus, es nützt nichts, weil sonst bleiben wir da drin und das ist immer für mich innerhalb des Systems, ähm, bleiben wir eben halt gefangen. Genau. Ja, und die Frage ist halt, wo setzen wir an? Und diese Frage stelle ich mir auch schon sehr, sehr lange. Und ähm, ja, mein gebiet ist es jetzt im moment mit den kindern auch zu arbeiten natürlich also weil es vielleicht schaffen wir es über die kinder an die eltern ranzukommen genau. weil die kinder so merken die kinder, sind, die kinder ja, die, genau die kinder sind aufgeschlossen vielleicht ein beispiel ich, ähm, ich weiß nicht ob du was von den access bars von access consciousness schon gehört hast mhm. Mhm. Na klar. und <lacht> Und ich habe in der Schule so ein Projekt gemacht. Ich darf den Kindern diese, diese wundervolle Methode beibringen. Oh, ich habe das richtig. halt mit den Kindern, also mit meiner ehemaligen Klasse gemacht. Und die haben das super gut aufgenommen und wollten das dann in die Familien reintragen. Und also es gab so großartig, also so, so eine breite Vielfalt an Meinungen. Also die eine Mutter hat gesagt: Oh, das ist eine Sekte, das ist ja ganz schlimm, dass sowas in der Schule praktiziert wird die nächsten eltern wo die kinder das ausprobieren wollten die haben keine zeit also ein kind will den eltern eine, also Excess bars eine, eine energetische kopfmassage geben damit es den eltern leichter geht oh, ja. damit die damit die vielleicht weniger stress haben hm. und die sagen einfach wir haben keine zeit <lacht> und bis hin zu natürlich auch eltern die das annehmen und dankbar sind aber also nicht, aber das ist wirklich der Punkt, dort anzusetzen und die Kinder zu stärken. Und man muss aber bei diesen Kindern auch dranbleiben. Jetzt habe ich die nur noch in Sport. Und die kommen natürlich mit so einem Bewegungsdrang, dass, dass es mir schwerfällt, <lacht> da Zeit für abzuknapsen für das andere, um sie immer wieder zu erinnern. Und da hatte ich eigentlich gehofft und die Klassenlehrerin ins Boot geholt, was bisher noch nicht aufgegangen ist. Das geht, also dieses, noch, das geht noch auf. Dann ja, ich, also dieses... Das ist so schön. Das ist so wundervoll, weil ich habe mit meinen Mutter-Kind-Coachings, habe ich denen das gezeigt, da mussten die, da waren die Mutter mit bei. Ich, mir war es immer wichtig, die ist mit bei. Und ich hatte das mit, ich hatte Therapeutik-Touch gemacht. Das ist ja auch mhm. schön, ja, mit Fühlen und, ähm, und, und Heilen, mit Hände heilen, sozusagen. Genau. Mhm. Und, und äh, dann musste sich das... Äh, das Kind erst hinlegen. Dann haben wir gemeinsam, Mutter und ich, die mussten ja mitmachen. Ja. <lacht> haben sie mich erst ein bisschen komisch angeguckt. Und dann haben wir es aber umgedreht gemacht. denn durfte mhm. jetzt auch das Kind machen. Und es das das gab so eine wundervolle Verbindung, weil letztendlich mussten ja beide dann in dem Moment. Also gebe ich dir mal so den Tipp, lade mal die Eltern mit dazu ein. Mhm. Ähm, dass man das gemeinsam macht. Natürlich wird es nicht jeder mitmachen, aber es ist ein Anfang. Es ist eigentlich ja. ein Anfang. Und das äh, ist ja auch, geht ja dann auch in die Richtung äh, freies Lernen. Was ja. will ich lernen? Also für mich ist es ja wichtig, dass die Geschichte kommen, sie ist ja sowas von vergangen. Ähm, ja. Wer will die noch? Ja, wir gehen in eine neue, äh, schöne Zukunft. Äh, die wollen wir auch den Kindern ermöglichen. Und dann müssen wir erstmal durch diese Geburtswehen durchgehen. Das ist natürlich ja. klar. Und dann kriegen wir natürlich erst noch äh, nicht gerade Rückenwind. Ja. Und dann müssen wir gucken, wo, wo finden wir den Rückenwind, der, der uns so leicht trägt. Ja. Ähm, ja, das ist noch eine große Herausforderung, denke ich. Aber so schön, wenn du erzählst. Wirklich, also freue ich mich total. Das ist eine gute Idee. Das, das bringe ich hier noch in meinem Buch damit rein und okay. erkläre das mal noch. Ja, gerne. Was, mhm. was Access Bars ist. Ich hatte nämlich meine, eine, eine, eine gute Bekannte oder Freundin, die das auch macht. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, also es gibt sicher so viele verschiedene Dinge, wie, wie wir die Kinder erreichen können oder wie wir. Also ich habe das so ein bisschen zu dem Thema aufgezogen: wie bringe ich Frieden in die Welt? Ja, und wenn ich in die Klassenräume gehe, die Kinder sind alle so voller Aggression, so voller Wut, so voller Ängste. Und es war so mein Beitrag zu sagen, ich mache das mit einer Klasse, ich, ich würde das mit jeder Klasse machen. Äh, das Also ich habe das so aufgezogen, ich habe sie gefragt, ähm, was ist Frieden? Was bedeutet Frieden für euch? Und wo haben wir Frieden? Ne? Und dann fangen sie ja natürlich an mit dem Krieg und dass sie davor Angst haben. Und dann sage ich, wie könnt ihr denn Frieden machen? Mhm. Ja, wir müssen da hingehen und wir müssen da demonstrieren und das sagen. Und dann sage ich, naja, was haltet, wie sieht es denn aus mit dem Frieden hier in eurem Klassenzimmer? Ne? Dann wohnen sie schon ein bisschen nachdenklicher. Und wie sieht es denn mit dem Frieden in euch aus? Und dann wurden sie auf einmal ganz still. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn mit euch? Wer ist denn mit sich selbst im Frieden? Niemand. Ja, auf der, Klasse. Da, da auf der Klasse. Und dann habe ich gesagt, was wäre dann? Und dann kam der eine oder andere auf, ja, mein kleiner syrischer <lacht> Junge, der sagt dann, ja, wir müssen erst Frieden bei uns machen. Also er, er, er weiß es vom Kopf, aber er selber ist natürlich voller, voller Ängste und Aggression. Und äh, anstatt zu sagen, also nicht, also ich fand es schon gut, dass er das herausgefunden hat. Und diesen Punkt erstmal herauszufinden, zu sagen, ähm, wir, machen, wir fangen bei uns an. Und, und wenn die Kinder das lernen, bei sich anzufangen und auf sich zu gucken, die sind ja auch nur am Scannen, was macht der, was macht der falsch, was macht der, wo kann ich denen jetzt äh, einer ja, vielleicht mitgeben, wo kann ich denen ärgern, wo kann ich, und wenn die Kinder lernen, bei sich zu bleiben und für sich erstmal gut zu sorgen und Frieden bei sich zu machen. Ich weiß nicht, das ist für mich so der, der Einstieg. also Oder was heißt der Einstieg? Aber die Basis. Und das ist das, was, was ich tatsächlich auch im Moment machen möchte. Also du sitzt eigentlich ähm, genau richtig. ja. Bei mir war es immer schwierig. Ähm, die Kinder wollen ja bei, wollten ja bei mir dieses Coaching machen, aber die Eltern waren dann nicht dazu bereit. Ja. Die müssen sich ja dann auch selbst ansehen, wer sie wirklich sind. Und... Ähm, das, das wird schwierig, aber du sitzt ja in einer sehr guten Position im Prinzip und äh, kannst ja den Kindern das weitergeben. Mhm. Die gehen ja dann nachher letztendlich. Also bei mir war das immer so, wenn die bei mir alleine waren, so ein bisschen ältere, ne? Mhm. Weil die wegen hohen Blutdruck oder irgendwie was gekommen sind. Dann hatte ich ja immer mein Binso, mein Binso ist ja mein Maskottchen. Ich bin so, wie ich bin. Und mhm. dann habe ich denen das auch immer erzählt, ich sage doch einfach zu Hause, ich bin so. Mhm. Und dann haben die das gemacht. Und ja. dann, haben die mir das, dann kamen die Eltern nachher an, ich, das, ach, bin so, bin so, das ist ein Maskottchen. Da musste man schon so lachen, weil mein Kind ja. hat immer gesagt, ich bin so. Ja. Und ist weitergegangen. Also die haben sich irgendwo... Die haben dann auch von mir Tipps bekommen, was weiß ich, wenn sie ihre Ruhe haben wollen, müssen die mal bitte nicht stören an die Tür machen und solche Sachen, ja. ja. ja. Die haben sich, damit sie so ein bisschen, aber die Eltern waren dann auch damit einverstanden, weil sie wussten, die war, der war, derjenige war jetzt im Moment gerade bei mir im Coaching mhm. und äh, das hat fun gut funktioniert. Ja, also, ja, also äh, äh, aber wie gesagt, die müssen sich darauf einlassen und dann klappt das wunderbar auch mit den Eltern. Ne? Ja. Nein, die tollsten Erfolge habe ich auch gemacht äh, oder gehabt, wo Mutter und Kind zusammengearbeitet haben. Ja, wo die Eltern erkennen, okay, hm. das Kind ist nur mein Spiegel und mein Kind kann nur so entspannt und so glücklich sein, wie ich es bin. Und und die Eltern, die halt kommen, damit wir an, an den Kindern rumschrauben, ähm, ja, also wenn die erkennen, dass, dass das ihr Part ist, sie dürfen sich verändern. Dann gibt es ganz große Chancen ja. auch für das Kind. Ja. Und, Und unser, unser, unser, unser, also das Buch soll ja auch dann dahin die Menschen aufwecken. Und ich würde mich, ich freue mich, dass ich dich in dem Buch mit dabei haben darf. Und mhm. äh, ja, gibt es nachher später ganz vielen Müttern. <lacht> ja. Und, äh, lass uns das einfach jetzt ähm, die Schule des Lebens bauen. Die für genau. Kinder gedeihen lässt und wachsen lässt. Ja, ja in dem Sinne mal. vielen, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Liebe Silke. Sehr, sehr gerne. Und mhm. wir bleiben auf alle Fälle weiter in Verbindung. Unbedingt, genau. <lacht> genau, ja. Und tschüss. Tschüss.